Hallo und herzlich willkommen zu Affirmationen. Im Fokus der Achtsamkeit und der Gedankenkraft liegt das Geheimrezept für den Erfolg im Business, Leben und sogar Liebe. Schön, dass Du hier bist, um Deinen Tag achtsam und leichter zu beginnen. Die Affirmationen wurden ausgearbeitet und vertont von Ina Janel, diese Aufnahme ist keine Hypnosesitzung und du kannst sie überall anhören, zum Beispiel beim Sport oder unterwegs in Transportmitteln oder beim Spazierengehen. Damit diese Affirmationen sichtbare Resultate zeigen, empfehle ich sie dir jeden Tag einen Monat lang anzuhören. Die Affirmationen sind Bestätigungen, beieidende Gedanken sowie die Affirmationen ermächtigenden Fragen gehören zu den kraftvollsten Werkzeugen, die wir in unserer persönlichen Entwicklung nutzen können. Sie sind höchst zuverlässig, einfach anzuwenden und sie basieren auf einer klaren Logik. Durch ständige Beeinflussung und damit Veränderung eigenen Unterbewusstseins es beginnt das völlig stur und ohne Bewerten, die äußere Realität nach und nach so zu verändern, bis es übereinstimmt und die neue Realität wird. Ändere ich meinen Blick auf die Welt, damit ändere ich alles, denn das Gehirn hat die Neigung, die äußere Realität der Inneren anzugleichen. Der Trick ist also, die innere Realität, das, was wir unterbewusst glauben und als hundertprozentig wahrnehmen, zu verändern. Das Unterbewusstsein lässt nur das sehen und hören und fühlen, was meinem Weltbild entspricht, worauf der Fokus liegt. Es bietet mir also meine ganz persönliche Version der Welt an. Mein Unterbewusstsein erschafft meine Realität exklusiv nur für mich. Und das ist die ganze Zeit, immerzu, ohne Ausnahmen. Ohne dass ich das mitbekomme, nach den heutigen Affirmationen, wird dir die Achtsamkeit und der Fokus auf positive Weise bestätigen und deinen Erfolg im Business und Beruf stärken, Dein Leben liebenswerter sehen lassen und Deine Mühen leichter empfinden. Denke über jeden Satz als über bereits vollendete Tatsache und versuche gleichzeitig entsprechende Emotionen zu fühlen. Ja, meine Affirmationen werden mit der Zeit Deine negativen Gedanken über Dich ersetzen. Du brauchst die alten nicht mehr, Du wirst sein, was du denkst, deine Art zu denken, Einstellungen, das Unterbewusste erinnern, dass unsere Gedanken wie kraftvolle Keime sind. Wenn du die Affirmationen hörst, dann könnten manche Worte für dich undeutlich erscheinen, nicht klar, durcheinander. Das ist eine Absicht, die hilft deinem Unterbewusstsein, leichter und schneller Affirmationen anzunehmen. Für bessere Wirkung empfehle ich dir, Kopfhörer zu nutzen. Ich weiß, dass Glück eine Abfolge von erfolgreichen Schritten ist. Ich verwirkliche meine Erfolge, indem ich stetig nach Plan zu meinem Ziel gehe. Ich bin ein Genie, und liebe mein Talent. Ich denke vermögend. Ich verdiene Reichtum. Ich bin stark. Ich akzeptiere meine Erneuerung. Ich kümmere mich um mein Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Ich bin mir selbst die größte Unterstützung. Ich bin mir bewusst, dass ich gut und wertvoll bin. Ich bin dankbar für mein Glauben und meine Fähigkeiten. Ich bin gesund. Ich erhalte die Fülle. Reiche Menschen sind bereit, für sich selbst und ihren Wert zu werben. Ich bin bereit, die Menschen wissen zu lassen, dass mein Service, Produkt existiert. Ich atme Anerkennung ein. Ich verwandle mein Inneres in ein Paradies. Ich bin die Ursache für mein Paradies. Ich bin dankbar an Gutes zu glauben. Ich ruhe in mir und strahle Freude und Liebe aus. Ich sehe meine Zukunft, weil ich die Ursache bin für mein Paradies. Ich gehe zuversichtlich meinen Weg. Ich wünsche und erhalte mehr Freunde. Ich visualisiere, bestelle und erhalte, was ich will. Ich bin reich und erlebe die Fühle in allen Bereichen meines Lebens. Mein Mindset ist ein Millionär-Mindset. Ich bin dankbar für Anerkennung meiner Arbeit. Ich habe genug Geld auf meinen Konten, ich lebe und leiste, was ich mir wünsche. Ich habe mehr als genug Geld. Ich kann das Geld mit den anderen teilen. Ich wohne in einem Haus, das ich mir immer vorgestellt habe. Ich reise viel und genieße meine Urlaube. Ich bin vom Leben inspiriert. Ich bin bereit, auf der Karriereleiter meine Vorzüge ins rechte Licht zu rücken. Ich erkenne an, dass die schlechte Erfahrung in der Vergangenheit liegt und ein Festhalten daran heute nicht mehr unbedingt hilfreich ist. Ich habe keine Angst vor dem Misserfolg und der Ablehnung. Die Vergangenheit entspricht nicht notwendigerweise der Zukunft. Wenn es ums Geschäft geht, wenn es um Geld geht, es ist wunderbar sein Eigenlob zu singen. Wenn ich es nicht tue, dann wird es sonst niemand tun. Ich bin vollkommen gesund. Ich bin dankbar für die gemeinsame Zeit mit Menschen, die positiv sind und mir gut tun. Das Geld kommt leicht und häufiger. Ich bin das Glück für mich. Ich bin ein Erfolgsmensch. Ich bin würdig, Geld zu verdienen. Ich erhalte in allem die Fülle. Ich bin vollständig offen und aufnahmebereit für all den Reichtum, den das Leben mir bietet. Ich akzeptiere, dass Reichtum konstant in mein Leben fließt. Ich setze jetzt alle negative Energie über Geld frei. Ich bin erfolgreich. Ich bin klug. Ich erreiche alles, was ich mir vornehme. Ich weiß, dass das Klug eine Abfolge von erfolgreichen Schritten ist. Ich verwirkliche meine Erfolge, indem ich stetig, nach Plan, zu meinem Ziel gehe. Ich denke vermögend. Ich bin gewahr meine Schöpfung. Ich bin in der Lage, mit meinem Denken um das zehntausendfache Wirkung meine Worte zu manifestieren. Die Schöpfung findet immer statt mit jedem Gedanken. Mein Genie stützt auf mein Talent. Ich bin immun gegen Ablehnung. Ich folge meinem Herzen. Mein Ansatz wird sich mindestens zwei- oder dreimal ändern, doch ich mache das, was ich will, und nicht das, was andere sagen, dass ich tun soll. Mein Expertenstatus ist sichtbar und glaubwürdig. Mein Genie stützt auf meine Erfahrung. Mein Genie stützt auf mein Talent. Mein Genie stützt auf meinen Lebensweg. Mein Genie stützt auf meine Leidenschaft. Ich bin ambitioniert. Ich bin aktiv, ich bin frei, ich bin gesund, ich erhalte die Fülle, ich bin erfolgreich, ich bin klug, ich erreiche alles, was ich will. Alle Entscheidungen liegen bei mir, wie ich leben will, ich lebe in Fülle. Ich lebe in Dankbarkeit und Anerkennung. Ich bin dankbar. Reiche Menschen sind immer bereit, ihre Vorzüge und den Wert, den sie anbieten, ins rechte Licht zu rücken und bei allem zu bewerben, die zu hören und dann auch mit ihnen ins Geschäft zu kommen. Meine Positionierungsformel. Meine Erfahrung plus meine Talente plus mein Lebensweg plus meine Leidenschaft gleich meine Positionierung. Ich bin besonders gut in dem, was ich tue. Ich bin eine Expertin in eine Sache. Ich mache meine Sache sichtbar. Ich kommuniziere meine Sache effektiv. Meine Positionierung ist meine Zone auf Genius, meine Glaubwürdigkeit, mein Expertenstatus, gepaart mit meinem Produkt und meiner Dienstleistung. Meine Positionierung verkauft mich und mein Angebot. Sie ist die Klarheit. Über das, was ich verkaufen will. Ich bin an deine Transformation sehr überzeugt. Ich sage es dir, du schaffst alles. Erinnere dich, dass keine äußere Macht kann Einfluss auf dein Leben nehmen, es sei denn, du verleihst ihr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 Ich lasse meine Misserfolge los. Ich bin frei von emotionalen Ballast der Vergangenheit. Ich lebe im Jetzt leicht und ambitioniert. Ich bin stark. Ich verzeihe mir, dass ich in der Vergangenheit meine Verluste schlecht loslassen konnte. Ich suche bewusst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 das Positive in jede Situation. Jeden Tag investiere ich in meine Ziele, das was wertvoll für mich und meine Zukunft ist. Ich habe meinen eigenen Schatz mit Werten. Ich habe meine eigene Meinung für wichtige Fragen im Leben. Ich will so zu leben, wie ich will und das zu tun, was ich liebe und mich interessiert. Ich achte meine Interessen und Interesse anderer Menschen. Ich bin aufmerksam zu meinen Mitmenschen und kommuniziere meine Gedanken. Ich reflektiere jeden Abend über meine Erfolge. Ich bin ein liebenswerter Mensch. Ich liebe mich selbst, ich liebe Menschen, ich liebe diese Welt. Die Welt liebt mich.